Herzlich willkommen bei mir auf der Webseite, dem digitalen Brandlöscher, wenn es ums Thema Social Media, Online-Marketing und Webdesign geht. Warum digitaler Brandlöscher? Ganz einfach. Seit 2008 bin ich unterwegs für meine Kunden und löse deren Probleme, die sie haben, im Bereich zum Beispiel bei Facebook, Instagram bei den verschiedensten Social-Media-Kanälen, aber auch im Online-Marketing, zum Beispiel mit Google Ads oder auch Facebook Ads und so weiter. Da gibt es manchmal so zwei, drei Dinge, die nicht gerade auf Anhieb funktionieren und ich bin genau die Person, die dann eben diese Dinge herausfindet und entsprechende Lösungen anbieten kann. Im Bereich Webdesign ist es meistens so, dass zum Beispiel die Webseite falsch indexiert ist oder dass Suchmaschinen, die Suchmaschinenoptimierung nicht wirklich funktioniert hat und da bin ich dann auch dabei, diese Probleme entsprechend zu lösen. Wenn du also ein Problem in diesem Bereich hast, sprich Social Media, Online Marketing oder auch Webdesign, dann bist du hier genau an der richtigen Stelle und ich freue mich jetzt auf deinen Anruf oder deine Nachricht und wir hören oder sehen uns demnächst bei mir.